Dein Foto ist gemacht, dann ab damit in die Fotogalerie. Wenn du das geschafft hast, wird dein Foto Teil der Digitalwerkstatt Fotogalerie und du hast die erste Mission bestanden. Und jetzt wischst du unten auf den Kreis mit dem Linksymbol und dort erwartet dich der Upload.